So, dann noch die Rangliste Nummer 30, Montag 25.07.12 Uhr. 606er Schnitt. Mal gucken, was die 30. Liste bringt nochmal in die Verlängerung für uns gehen und noch ein paar extra Listen dranhängen. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> So Tisch ist komplett und dann geht's ab Ja. Wunderbar. Endlich bin ich nicht mehr dran. So, da weg. Pflichtkreuzhand. Sieht aber nicht gut aus, dass ich vorher rankomme. 23 und 2,7 Grad. Hören wir selber nur noch mehr. Gott, das okay. Machen wir den oder machen wir den nicht? Wir machen ihn. Wo ich, ich kein gutes Gefühl habe bei 0. Das Gefühl hat getrogen. Das für eine Reizung war nur sehr merkwürdig. Ja, ja der scheint etwas mehr zu reizen. Mal gucken. Grenzwertig. Herz wollte in die Allerwase rauskommen. Okay. 15. Ich glaube, 53 oder sowas plus, wenn es ehrlich zugeht. Ja. Richtig genommen. Dieses... Schöne Ja, am Wochenende war mal wieder live -Skat in Altenburg, der die SKV-Cup. Ich glaube, 270 Teilnehmer oder so. Ein gut besetztes Feld. Als Kartguru kann man sich die Ergebnisse anschauen. In der ersten Runde eine 4 zu 3 Liste mit 8 von der gegnerischen Partei. Gehabt. 350 Punkte, das war nicht so schön. Es ist offensichtlich doch ein war, wo wir dann nur rauskommen, wenn überhaupt. Glaube ich zumindest. Das ist interessant. Das sieht aber ganz stark am ja, ja, danach lief es ein bisschen besser. Überall in den Wertungen zum Schluss. Vorne mit dabei. Wie gesagt, kann man sich ja alles anschauen. Aber 4 zu 3 mit 8 von den Gegnern. So eine Startliste, so eine erste Liste bei so einem langen Turnier hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie. An einem Tisch, der jetzt spielerisch auch nicht der Weitem nicht exzellent oder so war. Ja, passiert halt lief halt gar nichts. So, drei Jungs, er hat direkt gestochen, Herz aus 10 zu viert. Irgendwas habe ich blank, glaube ich, abgeworfen, was ich nicht mehr weiß. Kreuz wahrscheinlich, muss es ja gewesen sein. Kauke, nicht zu dritt, könnte hier noch Karriere machen. Er weiß jetzt nicht mehr. Ja. Ja, der Stich ist da. null der sieht sehr gut aus. Hat schon lange gebraucht für die Spielansage. Vielleicht hat er einen Bauern gedrückt und gegen Krang überlegt. Nee, hat er nicht. Okay. 3x2-0 nach 6 Spielen. Ehrlich aufgeteilt. 6 Atou nichts dazu. Grenzwertige Reizung. Ohne eine wirkliche Verstärkung im Skat wird es nichts. Aber ihr kennt mich ja inzwischen. Pikant. Schusskönig. Dann 6. Ob die Lusche richtig ist, das frage ich jetzt schon zu bezweifeln. 17. Schauen wir mal. Weil ich weiß gerade ich nachspielen, damit ich keinen Fehler macht. Das war offensichtlich komplett verkehrt. Auch egal, Pikas liegt wohl ins Das wäre meine Verstärkung beim Kreuzspiel gewesen, die auch ausgereicht hätte. Aber er hatte halt ein schönes Spiel. So, das Spiel ist, glaube ich, nicht passbar. Sechs volle. Äh, Quatsch, das sind ja nur fünf. Nicht nichts Wunderbar. Ja, was machen wir mit der Karte? 38, 49, 100, das wird nichts werden gehen. Wir machen den Gang, wir machen den Gang. Ja, die ist gut gegangen, glücklicherweise Problem bei dem Pik-Spiel ist, die Trumpf 10 nach Hause zu kriegen, und so. außer auf dem blanken Herz as schwer möglich. Die Krankheit jetzt sehr glücklich gewonnen. der Rechte darf natürlich niemals die Kreuzdame abwerfen. Allerdings wird er wahrscheinlich nicht geahnt haben, dass sein Partner noch einen zweiten Bogen hat. Deswegen wollte er wohl Augen reinmachen. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal nicht, dass der sich gefragt hat, wie der krank noch gehen soll, ich bin ich den zweiten Jungen auch. So, so auch kein vielversprechender Stich. 18 waren von da gereizt. Was bedeutet? Naja. So, ein starkes Spiel, schneider Ritzky. Im Gleichstand nach vorne, alle 3 zu 0. Und zweimal sogar Punktgleich, 277. Mittelhand 18, ich weiß nicht, ob ich weiter meins ist, ohne 2, und 14 unten, kein Doppelläufer in Peak wird es kompliziert. Mhm. 57 haben wir schon. Ne? Ja, 64. Guter Bluff von Spieler 2, die ging gar nicht zugetraut. So War ein guter Bluff, ich bin noch nicht drauf eingegangen. Wegen Alternativlosigkeit. So, dafür mache ich jetzt hier gerade wieder ein bisschen. Ein bisschen Lockeren Reizvorgang. Spieler 2 schaltet sich auch noch ein. Ich weiß gar nicht, warum der mich überhaupt geblufft hat mit dem König. Er hat er ja eh noch. Hat er hatte ja eh keinen Abwurf. 33 weg. So, was ist jetzt, wollen wir gleich erfahren, was hier im Reizvorgang. Wenn er Peak spielt, hat er Herz gereizt. Genau. Dann auch nur wer haben. Theoretisch auch ein Kreuz spielen, dann weiß ich nicht, was er gereizt hat. So, okay, wir wissen schon mal, dass er einen Robert hat. Und wir wissen sogar, dass der oben rein ist. So, wenn es hier im Gleichzug weitergehen sollte, sollte jetzt Spieler 1 das Spiel machen. Sehr unwahrscheinlich, dass man dieses Spiel jetzt hier bekommt. Naja, hm. ich brauche mal nicht die 73 Punkte, zwei Schnittpunkte. Uninteressant. Ähm. Natürlich sind es ja 96, wenn ich zum gewonnenen Lippen wer finde, was dann wieder drei Schnittpunkte werden. Aber wegen diesen 1,50 Euro Sprüngen oder was auch immer es dann gibt. Platz 1 diesen Monat. Herzlichen Glückwunsch das ist wohl eindeutig an ein Tiki88, unseren lieben Christoph, der uns ja ab und zu auch mal unterstützt am Dienstag mit dem Daniel. 23 mal Peak. Ich tippe auf sehr viele Buben. Fall sind es drei, der Dame zu dritt, drei alte Kreuz Ass 10 Lusche oder Kreuzers König Lusche interessiert mich jetzt hier absolut nicht. Oh, Pikas Pikas und Pik Ass und Kreuz Ass König Lusche oh, Gott. und hat Pik gespielt. Wow. Und k 10 noch zu drücken. Und Herz 10. also das war jetzt wirklich ein fragwürdiges Piepspiel. Aber wir stehen alle 4 0. Mal gucken, ob das so zu Ende geht, hier diese Geschichte. Da mussten wir ja alle 6 0 stehen zum Schluss. So, unter diesen Voraussetzungen ist das auf jeden Fall ein Krankheit. Wir stechen auf den Jetzt ins Viererfeld reingeschwommen oder was ist ja? anders haben wahrscheinlich schneller So haben wir ihn gewonnen. 476. Kein Gegentor das bis jetzt war glaube ich noch, wirklich noch nicht viel drin. Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt ein Spiel für die Skatschule. Wir geben ab sieben Augen. Die können machen auf die sieben Augen ein Ass und drei Zähnen. Sind 41. Zwei Könige und eine Dame, weil wir einen König haben. Also, weil wir zwei Könige haben. Ja, haben drei Könige. Ich bin trotzdem an der Hand. Yes. Oh Gott, das hat denn nicht Pik Lusche abgeworfen im ersten Stich. Ich weiß. Oh, kann man wer. Das ne? 670. Ich habe die Geschichte hier auch ehrlich gesagt nicht genau angeguckt. Ja, okay. Optisch seriöses Kreuzspiel. Der schon könnte unangenehm werden jetzt. Gut, er soll den ruhig überstechen, das ist bei jetzt 22, 25. Jetzt sollte kein Herz kommen, sonst sitze ich in der Zange, das wäre dann doof. Ja. 7, 7, 7, 44, 106 sind 138 durch 30, sind irgendwas mit 4, hin und her. Das heißt, der Endschnitt wird dann sein nach 30 Listen zumindest bei 610. Damit wird man in der Regel zweiter bis dritter. 21, kurz mal mit 21 und 6, 27. Der wird hier ganz schön in der Karte rum. 41. Zwei Blanke Asse würde noch gehen, denke ich mal so. Oh, dann haben wir 62, wenn man mal 10 hat. Also, jetzt ein bisschen mehr noch. Sind nochmal 1,3 Schnittpunkte ungefähr dazugekommen, ne? 40 Punkte durch 30, 1,3 Schnittpunkte, haben wir letztes Mal ja besprochen. Pik 7 macht nur noch mehr. Äh, Quatsch. Stimmt nicht. Weg, weg. Ach, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ja, das... Herz. Einfach spielen jetzt mal Hoffentlich, das Kreuz Ass rauskommt. 24. 25. Herz okay, mit 2 geworden. haben wir noch mal 80 knapp Schnittpunkte dazugenommen, äh bekommen. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob sie noch ein Weg war. Und jetzt kam er noch mal überstich oder nee, was? glaube ich nicht, glaub ich nicht haben wir 611 ungefähr. Schnitt Aus Versehen mal wieder zu null gespielt. Na naja. Okay, wenn jetzt Pik König kommt, da drei Jungs, Pik 10, König zu viert. Pik 9 kommt, hat er das trotzdem auch. Noch drei unbekannte Karten. Kreuz alles andere muss hier verkehrt sein. Okay. Ja, das bringt uns auch nicht wirklich weiter. Ne? Eine unbekannte Karte, Karo Ass ist die zweite unbekannte Karte und Karo Lusche die dritte unbekannte Karte. Er wollte er nicht kurz Ass drauflegen? Was war denn da los? Hätte uns auch nicht zum Sieg gebracht. Wäre aber optisch seriös gewesen. Nein, okay. Gut, lieben Dank. Schauen wir mal, wie es geworden ist. Bis bald. Tschüss.